Auf justit.ch kannst du dich nicht nur online bewerben, du kannst auch ganz einfach und von zu aus schon mal in die Prüf und Betriebe hineinschnuppern. Gib in der Suche einen Prüfen, der dir gefällt. Auf dem Prüfbild findest du viele Videos, Fotos und Beschreibungen zum Prüf. Das gleiche kannst du auch bei Firmen machen. In der Lehrstellensuche kannst du nach der Lehrstelle suchen und in die verschiedenen Betriebe hineinschauen. Viel Spass beim Online-Schnuppern! Thank you.